Hi Leute, gerade ist Asexual Awareness Week vom 19. bis zum 25. Oktober und ich dachte mir, ich mache mal ein Video dazu. Falls ihr euch jetzt fragt, was das überhaupt ist, also Asexualität, verlinke ich einfach links in der Infobox und wollte irgendwann auch selber ein Video dazu machen. Das kommt dann irgendwann. Ähm, was ich eigentlich sagen will, ähm, ich habe mich vor einem Jahr schon mal auf meiner Webseite öffentlich geoutet, aber noch nie in visueller Form, deswegen mache ich das jetzt hier. Ich bin asexuell. Ähm, genau, in diesem Sinne. Kuchen, Gugel-O-Tay. Hm, mm. geil. Ciao.